Wie es mir geht. Ja. Ach, ja, heute eigentlich ganz gut. Gestern war es schlimmer. Die Langeweile tritt so allmählich ein, aber doch insgesamt halt es ganz gut aus hier in der Quarantäne. Wie ich mir die Zeit vertreibe. Also, was mache ich denn? Ich spiele seit langem mal wieder Klavier. Habe ich mal wieder angefangen, äh, ein bisschen was Neues zu lernen. Äh, haben jetzt mit allen aus der WG hier Yoga angefangen. Ähm, genau, natürlich alles äh, natürlich alles drin. Ähm, genau, laufen gehen wir auch manchmal, ein bisschen joggen äh, ja. und wir schauen Netflix, machen auch übermäßig viel Sport, sag ich mal. Also wenn man das vergleicht zu dem, was wir vorher gemacht haben, genau, machen ein bisschen Workout. Äh, soll ich noch was sagen? Du hast jetzt gerade von äh, der WG gesprochen, kannst du ja. gerade mal ein bisschen erzählen, um, wieso das allgemeine Stimmungsbild hier ist? Das allgemeine Stimmungsbild? <lacht> Ich würde sagen, aufgeheizt. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, man merkt halt das schon, dass wir wie alle echt den ganzen Tag jetzt aufeinander hocken. Als noch Uni war, da saßen wir schon alle abends mal zusammen und haben irgendwie Netflix geschaut oder Spiele gespielt oder sowas. Das kommt jetzt zwar auch noch vor, aber ich würde sagen, nicht mehr ganz häufig. Also die Leute ziehen sich auch irgendwie ein bisschen mehr auch mal in ihr Zimmer zurück und verbringen da ein bisschen Zeit, weil sie irgendwie ja, ein bisschen Zeit für sich alleine brauchen. Weißt du, wenn ich mir aussuchen könnte, wer hier aufziehen muss, dann wärst du das. Aber sonst, ich würde sagen, wir verstehen uns immer noch gut und läuft super.